Endlich ist es soweit. Der TSV Weilendorf trifft im Stuttgart Derby auf den Stuttgarter Futsal. Der fünffache süddeutsche Meister, zweifache deutsche Meister, der Champions League-Teilnehmer trifft gemacht? auf den württembergischen Meister von 2019. Wir. Sind, Wir sind bereit. Denn Erfolg braucht Geschichte. Der CSV bei dem Dorf ist deutscher Fußballmeister.